Seit Monaten fordern viele Kommunen mehr Unterstützung bei der Unterbringung von Geflüchteten. Denn die Zahl von ankommenden Menschen sie steigt. Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wurden in den ersten vier Monaten des Jahres fast 102.000 Erstanträge auf Asyl gestellt. Knapp 80 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Länder fordern deshalb mehr Hilfe vom Bund. Vor allem mehr Geld. Kommende Mittwoch treffen sich in Berlin Vertreterinnen und Vertreter von Bund und Ländern zu einem Flüchtlingsgipfel. Das ARD-Hauptstadtstudio hat dazu den Entwurf einer Beschlussvorlage aus dem Bundeskanzleramt vorliegen. Daraus geht hervor, dass der Bund daran festhält, die finanzielle Hilfe nicht wesentlich zu erhöhen. Fragen wir nach bei Moritz Rödle in Berlin. Was genau steht in dieser Vorlage? Na, Sie haben es ja gerade schon gesagt, und unter anderem steht drin oder steht eben nicht drin, dass der Bund mehr Geld gibt. Also es geht ähm, um die Verstetlichung äh, maximal einer Flüchtlingskostenpauschale von 1,25 Milliarden Euro. Ansonsten wird den Ländern vorgerechnet, wie viel ähm, der Bund schon gezahlt hat. Und man muss sagen, es ist zwar eine Beschlussvorlage, aber es ist der Entwurf einer Beschlussvorlage, der offenbar aus dem Kanzleramt kommt. Ähm, was die Länder dazu sagen werden und ob die, wie die Länder darauf reagiert haben, ist noch völlig unklar. Also das ist jetzt gerade heute an die Länder versandt worden und die müssen sich dazu noch verhalten. Also es steht nicht drin, dass es mehr Geld gibt. Dafür sollen Abschiebemöglichkeiten verbessert werden und zum Beispiel auch Ankerzentren wieder neu geschaffen werden. Ja, was heißt das nochmal konkret? Was soll sich bei den Abschiebungen verändern? Na, zum Beispiel sollen die Polizei mehr Möglichkeiten, mehr Rechte bei Durchsuchungen auf der Suche nach äh, ausreisepflichtigen Menschen in zum Beispiel Flüchtlingsunterkünften bekommen. Da sollen auch andere Räume durchsucht werden können, als nur die Räume, in denen eben diese Ausreisepflichtigen normalerweise leben. Dann soll die sogenannte Ausreisegewahrsam, die bis jetzt zehn Tage äh, ein Festhalten ermöglicht, auf 28 Tage erweitert werden. Und ein weiterer Punkt neben vielen anderen ist auch noch, ähm, dass man die, ähm, das ein Spruch und Klagemöglichkeiten gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote ähm, eben nicht mehr aufschiebende Wirkung haben, dass man trotz solchen Klagen auch Menschen abschieben kann. Sie haben es gerade gesagt, also die Länder haben das jetzt auch erst zugespielt bekommen, diesen Entwurf. Beim letzten Flüchtlingsgipfel ging, es, ging der Streit vor allem ja ums Geld. Danach sieht es nicht aus, dass es mehr Geld geben wird. Wie werden die Länder wohl auf diese Beschlussvorlage reagieren, auch jetzt im Blick auf die Veränderungen bei der Abschiebung? you <laughs> Ja, der Bund bleibt da bei seiner Linie. Es soll eben nicht mehr Geld geben, weil man eben schon in hohen zweistelligen Milliardenbeträgen jedes Jahr den Ländern äh, bei den Flüchtlingskosten unter die Arme greife, sagt der Bund in diesem Papier und auch in anderen Papieren, dass die diese Woche äh, lanciert worden sind. Die Länder werden wahrscheinlich nicht sehr glücklich darauf reagieren. Heute gab es ja in Unkenntnis wahrscheinlich dieses Papiers aus dem Kanzleramt äh, Forderungen nach mehr Hilfen, zum Beispiel aus Hessen, auch aus Bayern. Beim CSU-Parteitag hat äh, Markus Söder das heute gesagt, dass die Länder mehr mehr Geld brauchen. Aber auch aus SPD-regierten Ländern kommen solche Forderungen, zum Beispiel von Dietmar Wojtke aus Brandenburg. Also die Länder werden nicht sehr glücklich sein, vermutlich mit dem, was in diesem Papier drinsteht. Und es steht in Zweifel, ob dieser Flüchtlingsgipfel, diese Sondermpk zwischen Bund und Ländern im Kanzleramt am Mittwoch tatsächlich zu einem Erfolg führen kann. Danke für diese ersten Einschätzungen. Moritz Rötle nach Berlin.